Auch online spielst du Fruits and Sevens auf Walzen mit 5 Gewinnlinien. Und genau wie in der Spielhalle bestimmst du selber die Höhe deines Einsatzes. Bei Stargames kannst du online mit echtem Geld spielen. Natürlich kannst du dein Gewinn auch hochspielen. Klicke jetzt auf den Link unter diesem Video und besuche uns auf casinoverdiener.com.